Open Educational Resources bringen, glaube ich, vor allem zwei Dinge. Sie erleichtern den Lehrenden selbst ihre Arbeit, weil sie einfacher mehr verschiedene Materialien verwenden und wiederverwenden können. Und zweitens verbessert es die Qualität, weil wenn ich etwas frei im Internet für alle sichtbar zur Verfügung stelle, dann tue ich mir da ein bisschen mehr an, wie wenn ich es vielleicht nur in der Klasse herzeige.